Was ist besser, Controller oder Maus und Tastatur? Controller haben folgende Vorteile. Bequemlichkeit bei Spielen, die für Controller optimiert sind, wie zum Beispiel Racing-Spiele oder Beat, M-Ups, intuitives Spielen mit analogen Sticks und Schultertasten, bietet oft mehr Komfort bei längerem Spielen. Die Nachteile sind folgende. Präzision kann nicht so gut sein wie bei einer Maus und Tastatur bei Spielen wie Ego-Shootern und Strategiespielen, weniger Tastenkombinationen und Makros für eine effizientere Steuerung, kostspieliger. Maus und Tastatur haben folgende Vorteile. Präzision und Kontrolle bei Spielen wie Ego-Shootern und Strategiespielen, eine größere Anzahl von Tastenkombinationen und Makros für eine effizientere Steuerung, kostengünstiger. Die Nachteile sind folgende. Unbequemlichkeit bei Spielen, die für Controller optimiert sind, wie zum Beispiel Racing-Spiele oder Beat-M-Ups. Ähm,